Hallo und herzlich willkommen beim FIDAFOX. Heute stelle ich euch Briefmarken der Tschechoslowakei vor. Dass es in Japan, Indonesien oder Grönland Briefmarken mit Schiffsmotiven gibt, erscheint uns logisch. Aber Hochseeschiffe auf Marken der Tschechoslowakei? Diese war doch schließlich im Binnenland inmitten Europas. Und dennoch besaß die Chases Air eine große Hochseeschifffahrtsflotte mit bis zu 20 Schiffen. Und so wundert es auch nicht, dass am 27. September 1972 ein Briefmarkensatz mit sechs dieser Schiffe herauskam. Als Basis der Hochseeschiffe dienten die Häfen in Stettin, Rostock und Hamburg, wobei das meiste in Stettin umgeschlagen wurde. In Hamburg hat Tschechien noch bis 2028 einen eigenen Bereich des Hafens, den sogenannten Molderhafen, gepachtet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Fieler